Ihr seht mich in einer vollkommen veränderten Umgebung." Ich war sehr erstaunt, aber siehe da, er hat es gut gemacht. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute will ich euch nochmal das Konzept unserer Sendung erklären. Weil ja viele neue Fans dazugekommen sind, erkläre ich das nochmal. Die Idee hatte Janik, wie er auch den Namen von mir erfand. Und er und ich wollten einfach ein bisschen mehr Farbe in die Gesellschaft bringen, dass die Menschen wieder miteinander reden, dass die Märchen wieder aufleben, weil Märchen schön und sehr lehrreich sind. Das war eigentlich unsere Idee und es fing von Anfang an gut an. Wir hatten ein kleines, nettes, einen kleinen, netten Kanal, und dann kam der liebe Kronk dazu und seitdem sind wir da und überwältigend viele folgen uns. Das war eigentlich die Idee und das, was ich euch heute sagen wollte. Janik, der dauernd neue Ideen hat und immer wieder was Neues machen muss, überrascht mich immer wieder. Als ich letzte Woche in das Zimmer kam, sein, sein Zimmer, sein Studiozimmer, war alles verändert. Ihr seht mich in einer vollkommen veränderten Umgebung. Ich war sehr erstaunt, aber siehe da, er hat es gut gemacht. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und durch, durch diesen Kanal und auch vor allem durch die Fanpost kommen Jung und Alt wieder zusammen. Sie schreiben wieder Briefe. Manche haben noch nie im Leben einen Brief geschrieben. Und manche haben noch nie ein Märchen gehört. Also, das fängt alles wieder an und das freut uns sehr. Außerdem wollten wir in unseren Kanal ein bisschen Ordnung bringen und darüber berichten wir euch jetzt. Freitags bringen wir bunte Videos vielerlei Art, samstags Videos mehr für die jüngeren Zuschauer und abends ist unser Märchenstream mit vier Märchen, zwei Fahrgerunden. Märchenwünschen, eine Geschichte aus der Kindheit und ein Gedicht. Montags ist die Livestream-Wiederholung und mittwochs kommt eine Kindheitsgeschichte. Wir hoffen, es gefällt euch, unsere neue Ordnung. Die Videos kommen immer um 18 Uhr und morgen beginnen wir damit. Schöne Namen für die Sendungen haben wir uns schon überlegt und senden Sie bei Zeiten. Hier kommt die Fragerunde, ihr habt viele tolle Fragen gestellt und hier könnt ihr abonnieren. Und jetzt sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jani.